Ja, hi. Und willkommen. Mein Name ist P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ich fliege mal hier hoch in der Luft. Weil ich weiß doch, sobald ich irgendwie anfange zu reden, dann kommen irgendwie die ganzen Gegner auf mich zugerannt und dann bin ich im Kampf drin und dann ist das voll nervig und so und ja. Ähm, in der letzten Folge schon gesagt, gehen wir mal in die finale Dungeon und ja. Das heißt Aspione und ja. Ich frage mich jetzt, wie aussieht. Wir ich kenne die finalen Dungeons in den Tales auch sehr, ehrlich gesagt, sehen die in den meisten Fällen irgendwie immer gleich aus. Also, weiß ich nicht. Ist immer irgendwie so was richtig Futuristisches oder so, also, weiß ich nicht. Ich kann mir die, ich kann mir irgendwie das Design von den einzelnen nicht merken. Tales of Graces, die finale Dungeon sah so aus wie die in Tales of the Abyss, sah so aus wie die in Tales of Symphonia irgendwie. Äh, sah aus wie die in Tales of, äh, 2 und ja, weiß ich nicht. Ich stelle mir irgendwie sowas vor vor, weiß nicht, so ein paar Brücken und so. Und alles sieht futuristisch aus und aus. Weiß nicht, als wäre es nicht von dieser Welt. Und ja, aber ich darf mich mal überraschen. Ähm, wir gehen hier rein, wir sind Level 68. Bis auf Flynn. Ey, äh, der muss mal irgendwie aufhören zu leveln, damit ich den mal benutzen kann. Sonst geht das nicht. Ich kann den nicht benutzen, der ist ein Level höher, das geht nicht. <lacht> ich weiß voll dämlich, aber ja. Ähm, ich habe mir gedacht, wir gehen mal hier rein, tun wenigstens. Bis zu dem Punkt spielen, wo wir genau vorm finalen Boss sind. Das ist meistens immer so ein guter Anhaltspunkt, wo wir dann, ja, weiß nicht, kurz aufhören können und wo die meisten Nebenquests immer freigeschaltet werden. In den Tales of Spielen. Also ist jedenfalls meistens so. Ich meine, ich glaube, man konnte den stärksten optionalen Boss in Tales of Da, bis zum Beispiel nur besiegen, äh, nur erkämpfen. Ja, wortwörtlich irgendwie vom letzten raum vom finalen boss war und ja außerdem wer weiß was wir darin finden vielleicht finden wir da neue äh, Dinge ins grim vielleicht finden wir da mal endlich weil die brauche ich für irgendwie alles um irgendwie alles irgendwie herzustellen und mir fehlen gar nicht mehr so viele sachen ich habe 89 prozent also ein paar sachen kann ich noch herstellen und für fast alles viel mir grimm klauen ich hoffe wir finden jetzt endlich mal hier drinnen und ich bin auch mal gespannt, wie es äh, hier so abgeht und ob das schwierig wird, ob ich schon überlevelt oder ob ich sogar noch unterlevelt bin. Ich glaube, da nicht dass ich unterlevelt bin. Ich glaube, ich bin schon viel zu stark. Aber ja, ich will auch irgendwann mal hier, weil nicht Kolosseum hier auf 50 und was weiß ich nicht alles machen. 80 war da glaube ich noch. Und ja, anstatt dass ich jetzt dafür irgendwie überlevel und das dann mache, würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Final Dungeon. Weil ich nehme an, das hier wird einfacher als was jetzt noch so alles optional kommt. Und ja, wenn ich dann hier im finalen Boss und so alles geplattet habe, dann kann ich über level wie ein Blöder irgendwie auf Level 200 und so gehen. da geht wahrscheinlich bis 200. Ich glaube, da glaub, gibt es sogar eine Trophäe, wenn man Level 200 erreicht. Also, ja, ich nehme an, der 200 ist wieder das Maximum in diesem Spiel. Und ja, genug geredet. Gehen wir jetzt mal rein. Ich habe natürlich wieder, ja. sagte er, während er immer noch weiter redet. Ich habe natürlich wieder die ganzen das kostüme ja alle ausgerüstet oder was ich am besten finde. Normalerweise gibt es in den Tales of Spielen immer irgendwie äh, irgendwelche Klamotten, die ich, weiß nicht, in vielen Tales of Spielen gibt es immer so, weiß nicht, einen Charakter, der irgendwie nicht so ein richtig coolen Kostüm äh, zur Auswahl hat. Aber in dem Spiel finde ich, ist das richtig gut, weil jeder hat so ein richtig badass Kostüm. Und ja, das nehmen wir alles mit in den finalen Kampf und jetzt gehen wir da rein und machen den Adephagos und oder... Hier ja, Duke fertig welcher glaube ich hier auch hier drin ist. Und ja, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Oh, <lacht> Ja, wir haben uns so viel Zeit gelassen. Ich habe 20 Stunden irgendwie nebenquest gemacht. Anklotzen. Bitte sag nicht anklopfen. Ich habe da PDST von Hop aus Pokémon. Sagt nie wieder anklopfen, Petti bitte, ich mag dich.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 Sollen dieser Kampf gegen dieses Viecher überhaupt stattfinden? Ich nehme an, Duke wird der finale boss sein, weil die Tales auf Spiele die man haben nie irgendwie so, weil ich vielleicht anderes wie ein Final Fantasy, wo du immer irgendwie so eine Monstrosität irgendwie hast, die der finale Boss am Ende ist. In den Tales auf Spielen musst du meistens immer nur gegen normale Leute kämpfen, was ich gut finde. Also kann kann man ja machen, ne? so Götter oder übermenschliche Leute in menschlicher Form als nicht irgendwelche Monster was ich sagen will. wir ja. sind so, so. ja, schon vorbereitet, keine Sorge. Die antike Zivilisation. Die antike Zivilisation. Das in der Kiefern, wo ist du hast zu Hause, ich ich zu ich bin zu aber nicht nicht. Das ich bin ich bin ich bin ich bin Okay. sie schon wieder gesagt haben ja, ja deren technologie und so die das ist perfekt ne irgendwie immer komisch eine antike zivilisation haben immer irgendwie weil nicht bessere technologie und alles andere ne? wie wie sind solche Zivilisationen eigentlich mal ausgestorben wenn die immer alles irgendwie besser gemacht haben da hab, frage ich mich in jedem einzelnen spiel soll ich das schon mal aufgefallen Ausgestorbene antike sachen die sind normalerweise ach ich hatte keine heiligen tränke mehr ja okay aber alles andere habe ich gut wir antike zivilisation haben immer irgendwie weil nicht viel krassere sachen als in der gegenwart von jeder story ne? wir haben wir haben es diese leute überhaupt geschafft ausgestorben zu sein das ist hier okay ich wollte jetzt sagen wie in tales of grace aber die lebten ja noch die haben sich ja halt nur versteckt weil die hatten auch voll die hightech technology ne? Und dann es <lacht> sieht genauso aus wie ich es mir vorgestellt habe das sieht wortwörtlich aus wie das Finale Dungeon von Tales of the Abyss. Ich wusste, es ist immer immer so leuchtende Brücken in irgend so einen riesigen Raum mit Siegeln und also was. Irgendwie jedes Finale Dungeon von den Tales of spielen sieht immer irgendwie so aus. So ja in anderen Farbe oder so. Das ist alles 今まで Sie, da rechts irgendwie so Monster in so 大きな町を犠牲にし ich habe so das er aber trotzdem machen, nicht hier so einfach abläuft. ne? Ich will trotzdem alles kaputt machen. Hey. ich habe gedacht, der kommt noch so. Ja, möchten Sie ja durchgehen? X. Ja, nein. So, erstmal mir ins Auge fällt. Natürlich die. Was ist hier mit los? Was? Das Terminal folgt mich zum Kampf aus. überhaupt keine Musik. Aber ich habe nicht so viele magische Augen. Die Gegner sind level ja 60, das geht ja noch. Und die Kampfmusik ist ja voll leise. Muss ich echt hier noch mal rausgehen, um irgendwie magische Augen zu kaufen? Das ist ja voll kacke Mache ich dann, weil sie nicht. Zum Ende des Parts werden ja wohl hoffentlich nur ausreichen. Ne? Also hoffen wir mal... Ich gleich auch mal ein anderes Team hier nehmen. es ist mein irgendwie viel zu überpowertes Team, finde ich. Das ist so, ich das Team, werde ich haben will, wenn ich weiß, nicht Sachen geregelt haben will. ich ist das vollkommen egal, gegen was für Gegner, äh, gegen was für für eine Teamzusammenstellung, wir haben ne? Außer Flint ist nicht dabei weil der ist noch überlevelt. Oh. So, der trifft mich noch der nicht Hör auf Die gegner hier hat noch mal viel außen obwohl wir ja so viel magie auf die 100 donnern lassen ne? wir müssen wir ranklotzen. ob der Petty nicht gerade gehört ich glaub, hier habt ihr 100.000 61. ja bis 61 ich denke mal hier der Ring irgendwie ist so eine Abtrennung hier dass ich nicht weiterlaufen kann kann hier draußen ist auch noch ein Ring starr mein Gott so oh Gott äh, ja luftstein nichts neues alles klar ähm okay das monster drin ist jetzt rausgekommen aber Was mit dem anderen so ich werde nicht oh. du gibst mir noch bestimmt bestimmten zahn des großen löwens oder Die ist aus wie so ein löwe bada es war der, der dämonen kirch der vater von dante er gibt mir doch bestimmt zahn des großen löwens ne das brauche ich auch irgendwie für alles mögliche vergessen wieder mein team zu ändern das wird hier das ich mal klauen war klauen habe gesagt Nee, lassen mich nicht klauen. Zahn des Löwen. Ja, er nee, ist nicht da, weil ich brauche Zahn des Löwen ist wieder was anderes. Ich großer Zahn des Löwen. Gott, geht weg von mich. Oh Gott, ich glaube haben die, die haben mich 100.000 ich habe doch noch diese neue Art. Oh. Genau, äh. die auch noch 100 mal einsetzen, also muss ich nicht. Aber vielleicht lerne ich damals Neues oder so. Also läuft dann in den Teils aufspielen. Schlitz nein, ich habe auch nichts irgendwie da. Ein großer Teil des Löwens, wusste ich doch. Wenn ich Rita brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht Carol Raven. Mein Gott, wir viel Erfahrungspunkte sich gerade noch voll wenig gerade also ich will noch diese eine art hier ein paar mal final Sturm. finalsturm lass mal juri nur drin ne? sie an so wie ein mega man so ähm, lass dich mal das geht einfach durch den durch da ist aber noch nicht bekämpft los gehen wir mal eine grimm oder so Grimm, da, der grimsa, also ist grimsa, alles klar. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man der Grimm Da brauche ich wirklich für alles. So, ich besitze mich nur so damit ich euch alle treffe. Versuche also, so jedenfalls, schlägt äh, klappt nicht so ganz. Äh, wenn ich dann 100 mal den Angriff eingesetzt habe, dann äh, kann ich auch, weil nicht. Nein, zu spät. Ich war zum anderen Charakter wechseln. das ist jetzt R zwei, setzt tödlicher Schlitt. Treffer ein. Na warte, dann komme ich eben Deutschland tot. Ich habe der hat einen tödlichen Treffer eingesetzt. Bin ich auch irgendwie angezeigt gegen die Ne. Die gegen eine Art von tödlicher Treffer irgendwie anfällig sind. Mann, nee, ne? okay, aber nee, recht zu bekämpfen, meine ich. So, zum Misserfolg. Ja. Gemklaue, hey, endlich. Du ist noch keine Ahnung, für was ich das alles brauchte, Okay. So, warte mal hier. Nix. Mal gegen die Viecher schon gekämpft weil sonst würde ich die erstmal aus dem weg gehen Und ich wüsste unter was von der kategorie die sind aus wie reptilien ist überhaupt nicht <lacht> doch da schuppen anteil äh, das war das, ne? ja dann heißt es den hier einsetzen und ich komme wahrscheinlich nicht an die tour an ne? doch äh, der mir einfach weggenommen gesegnete kette das ist neu allein deswegen freue ich mich schon hier rein zu gehen hoffentlich ein paar neue sachen noch ja, schon sagen gesegnete kette hatte ich da noch nicht was ist angefangen ändert sich zu kleinen energieschüben ermöglicht distanz angefällt warum habe ich soweit nicht schon vorher bekommen Nein, Ab und zu automatisch wieder blieb Das ist wortwörtlich eine Kette mit einer magischen Aura drum. So, bevor ich da hochgehe, will ich erstmal gucken, wie man darüber kommt. Wie kommt man darüber? Da sehe ich irgendwie so was hier, das, das sieht irgendwie aus wie so ein Teleporter. Also ja, nehme ich mal, an, da komme ich noch. Warum kann ich jetzt das? Wie ich nicht bekämpfen? so darum ist die Truhe wir jetzt erstmal gucken wo sind hier Sackgassen dann gehe ich da als erstes nämlich hin hier ist so ein Dingen kann ich habe benutzen Nö. von hier kam ich ne ja und dann gehen wir erstmal hier runter Hi. eure Sachen fahre ich mir noch irgendwann zusammen keine Sorge so hey. gesperrt wie Oh, weit es dann unten geht halt oh, das ist eine Absperrung äh, hier so ja, ich doch bestimmt nichts hier machen alles klar warum ich jetzt selbst spielt keine ahnung <lacht> warum fragt er denn jetzt erst so hi. hier ist doch wieder eine Lippe, ne Nö, was ist jetzt schon verwirrend hier so, und da wächst sich zum neuen bereich da will ich nicht äh, wir lassen uns jetzt zeit und tun als schön gründlich erkunden aber jetzt, was ich ja verpasst hm. ah, nein warum konnte ich einige sachen warum konnte ich über diese eine bock aber nicht über die andere bisher hier war ich schon ne? nee. gesperrt so also muss ich irgendwo was aktivieren wahrscheinlich um die zu aktivieren und die ganzen bocken auch War hier noch irgendwas? Da, da sehe ich zum Beispiel zum Zeichen auf dem Boden, bevor man darüber läuft. Na, da kann man auch hoch. Hier konnte man nichts machen. Da ne? ja, gehen wir mal hoch. Irgendwo, ich meine, die ganzen Dinger führen sowieso alle nach oben. So, zweiter Bildschirm haben wir hier Hi. Ist jetzt noch keine neuen Monster aber das ist eine Truhe. Kreuzritter 13. Seit Kapitel 13 Archer von Fire Emblem. Glückliches Ende. Okay cool. Dieser eine NPC Archer, der weiß ich nicht in ein Kapitel von Fire Emblem Radiant town einfach so bewegt hat und weiß nicht alles vollkommen zerstört hat. Man irgendwie den seine KI irgendwie umgestellt hat. Man konnte irgendwie, weil nicht Befehle geben zu NPCs in Fire Emblem Radiant Dawn. Du immer so, weiß nicht computergesteuerte Charaktere, die ja so in einigen Leveln helfen. Und da kommt auf einmal dieser Sniper so und entscheidet sich hier, sich mal zu bewegen und einfach alles zu zerstören hat, was ihnen in den Weg kommt. Er ist einer Most badass Charaktere überhaupt. Computer gesteuert, jedenfalls, ich glaube der ist Chapter 13 Archer. Also, der ist irgendwie nach dem Kapitel genannt 13 13 3 Archer Kapitel 3 13 und was weiß ich Ninja Hut Maske, ich glaube, die habe ich schon oder ja, habe ich direkt. Ja, war ja klar, hat war einige. Ich hätte ja wahrscheinlich schon viel früher hier reingehen sollen. Ja, er war ja irgendwie klar, dass ich dann irgendwie so ausrüstungsgegenstände finde die ich wahrscheinlich auch heute so irgendwann finden können nur von hier kam ich ne äh, ja so, da oben ist so ein teleporter glaube ich hey, warte mal komme ich gar nicht auf der rechten seite da oben ist auch so eine brücke Okay, ich kann mir gar nicht kommen hier zurück zu diesen einen Dingen. Ne? Also ja, yeah, da muss ich nach unten. Dann zeig mal, wo ich denn jetzt hin. Jetzt bist du eigentlich wieder hier in diese sein in diese Ruine. Ja. Antikes Band. Ich habe gerade eine andere Klamotte für Repeat bekommen. Da geben sie mir noch eine direkt magie verteidigung nur für repeat ähm da gibt mir gar keine normal verteidigung da gibt mir von allen wesens etwas nein ist so ein bisschen doof finde ich ja echt an wie mega man hier also nicht so typische mega man level irgendwie dann da geht es runter aber ja. wenn ich mir mit meinen Level 5 Ring irgendwas kaputt machen, da muss ich da irgendwie lohnen. ich habe ich hab gedacht, dass man jetzt schon diesen Ring hier hat. Zu diesem Zeitpunkt war jedenfalls nur optional gedacht, ist irgendwie immer so ist in den Tales aufspielen. Ne? Irgendwie sind diese Ringe, kann man irgendwie nie. Also nicht in der Story irgendwie so hochleveln, muss man immer irgendwie was optionales machen. Oh, das ist eine Truhe, sehe ich. ich beinahe nicht gesehen, aber Tank des Lebens. Äh. Habe ich leider schon alles voll. Und ich hatte Angst, dass hier, sie nicht, genug benutzbare Gegenstände oder so, ich krieg die ja voll hinterher geschmissen. So, bin ich nicht jetzt Oh Gott. Hier werde ich mich so auf ihren Spezifik. Also, ich sollte die Sachen vielleicht vorher benutzen, bevor ich die aufhebe. Ja, vielleicht eine sehr gute Idee. Da hat doch keiner Zeit, Mann. Zauberband, was für Estelle. Magische Tier. So. So. Da macht sie Resistenz gegen. Feuer und Wasser hat sogar noch bessere Werte. Nein, ich denke nicht. So, hey, ein Moment mal. mit jetzt da steht nicht. Warum kann ich einige von denen hier kaputt machen? Einige nicht. Kommt komm, Fanta, -L. Fanta, möchte gerne ein gekochter ist in einer zarten soße gebrannt und vorab ein lickers was hätten sie trinken ich liebe diesen witz in little britain der typ der immer irgendwie erst mal extra ganz irgendwie aufzählen da kommt irgendwie noch so eine kleinigkeit so ja und ein knopf irgendwie war es so richtig casual. Sagen wir, da wollten Lil Britain, fand ich gut. Na komm. Ja, pumpt dich auf, Carol, am Ende des Kampfes. Was war das? ist voll umgefallen. Ich weiß überhaupt was du da machst Carol. schuppige dachen aus die auch neu ich glaube nicht ne? so ich weiß immer noch nicht genau was ich hier mache wenn ich diese dinger kaputt mache aber wird schon irgendwas bringen ne? aktion reaktion so jetzt aber nichts gerne das heißt, ich muss den ganzen weg wieder hochlaufen So, also, hier ist nichts mehr ne? gut. Also, da sieht so aus, als könnte ich mich irgendwie teleportieren, aber da ist gerade nichts. Na ja, gut. gut, dann haben wir einbrechen, mehr oder weniger schon mal abgehakt. Ich nehme jetzt mal an, ich kann jetzt was in den anderen Orten irgendwo machen. Weil sonst wäre das hier eher Vollzeitverschwendung gewesen, dass ich hingegangen bin. Ja, er wird schon irgendwas gemacht haben. Warten wir ab, gucken wir mal. Ne? Eigentlich kochenmäßig mäßig aus lernen die überhaupt noch hier richtig abends ein Topf, Schweine, ein Topf, Kebab, Sandwich. Ja, Kebab Sandwich, ich mag Sand nicht. Sie irritiert mich. So gab es hier irgendwo einen Ort, wo ich noch nicht war. Hm. Da unten links gibt es nichts. Hier gibt es auch nix Ich kann noch mal da gucken. Bei dem Automat wollte ich jetzt sagen, mit diesem Apparat und automatisch. Haben wir so ein Kaugummi. So okay, jetzt auch nichts mehr. hier Schon wieder mal abgehakt. Ja, wieder zurück gibt ja noch einen Ort, wo wir hier hochgehen konnten. Hier habe ich noch nicht erkundet. Da kann man ja jetzt machen. Ne? So hier ist auch nichts. Oh, war hier unten noch was? Kann ich hier was machen? Kann ich hier jetzt rüber? Nein, aber die rechte Seite abgehakt. Ähm, das war schon vorher benutzbar. Äh, bin ich da auch schon gegangen? Gucken wir mal. mal ich versuche das hier so zu lösen damit ich mich nicht verirre okay hier ganz langsam alles ab war ich schon hier? das ding sieht neu aus hier war ich noch nicht weil hier ist eine truhe gungnia ich habe schon glaube ich die stärkere version davon ne? ja äh, hatte ich davon ne den hatte ich aber noch nicht noch mal hergestellt naja, ah da muss glaube ich, dieses Boss-Item, ne? In diesem Monster. Ja, sie habe ich schon wieder vollkommen umsonst gegen Nat gekämpft. Hätte ich hier voll einfach bekommen können. Einfach so in der Truhe. Und ihr seid neu. Die Silber Pistolen und ist oh Gott, langsam gehen mir hier die Dinge aus. Ich will jetzt ja nicht gegen Boss oder so kämpfen gleich. Und dann keine magische Augen und so haben, ne? muss ich gleich wahrscheinlich einen Schnitt machen. Und guck mal kurz rausgehen um einzukaufen Hier geht's doch nicht Ach nee, warte der lange form jetzt schon eingesetzt 83 mal gut machen wir noch 17 mal wenn ich da nicht irgendwas neues lernen und so dann immer jemand anderen spielmann anderen charakter weil ich bin nicht einer dieser letzte der immer nur das ganze spiel lang einen charakter spielt das stört mich am meisten irgendwie, weil du das in Spiel hast. Neun spielbar Charaktere, und ich kann ja verstehen, dass du mit einem oder zwei Charakteren nicht klarkommst. Naja, nee, aber das ganze Spiel lang nur den gleichen Charakter spielen. Wir haben natürlich noch kein Tales of West Let's Play rein bei irgendjemanden und ich war irgendwie angeschnuppert. aber Ich nehme jetzt mal an, die meisten Leute spielen, weil er nicht so zu 90 Prozent nur Juri bringt mich immer zurück als ich mal ein Let's Play von jemandem gesehen habe, die irgendwie Mila in Tales of exilia am Anfang genommen hat. Und dann gab es irgendwie mal einen Punkt, die hat natürlich nur äh Jude die ganze nee, äh, Mila die ganze Zeit gespielt und dann kam irgendwann mal ein Moment in der Story, wo äh, du Mila nicht steuern konntest. Und ja, du musstest Gezwungenermaßen Jude spielen und die kam überhaupt nicht auf klar, weil die hat ganze Spiel lang nur Mila gespielt hat, und das ist auch voll schwachsinnig. Jedenfalls geht, wie man sich verirrt. Ja, hm. du bist mir nur so eindrückt, dass ich mich verirrt habe. Die Leute, die damals waren klüger, die haben sich nicht so leicht verirrt. Ich 技術の進化に人々 ja. Alles klar, sagte ich, während ich mit SZD rumlaufe. Ging nicht. Warum nicht? Warum ist gesperrt? Wer hat das besetzt? So, halt einen Moment. wo ich hingehe. Warte mal, ich kam jetzt von... Und da, Und ne da kam ich, ne? So, mein links schon abgelaufen. Die muss ich mir übrigens auch neue holen, gleich. Das kann ich nicht aktivieren. Wundergummi, warte mal. <lacht> Ist ja nicht, dass das irgendwie. Okay, das tut alles. Äh, ja, Herr ja, Lapet. So, diesmal mache ich das ein bisschen intelligenter, ne? Also, jetzt sind so Dinger, also könnte man irgendwie meinen, da könnte man was machen, aber nee. Support geht nicht da ist noch so eine maschine da ist noch eine truhe hier geht es wieder runter mit Trunk. Ja. und du bist so ein da ja, warum kann ich die zum beispiel nicht aktivieren einige davon kann ich aktivieren einige nicht wo ich die monster hier im weg erledigen oder was damit ich da weil nicht ungestört an den apparat kann oder wie ich weiß jetzt noch nicht ich werde schon herausfinden das immer neu, ja. mal, sind wir neu hier. Mal, hier oben ist? Denn denn denn denn. Was willst du tun? Uh, Truhe. Sirup und Nektar. Gehen mir ein ganz schön viele Klamotten. Ein antikes Relikt. Guck mal, wo wir jetzt hier sind. Das die mir eine Möglichkeit geben, mich hier auszulapportieren. Nehme ich doch wahrscheinlich an. <lacht> du hast genau das gleiche gesagt, was Carol gerade gesagt hat. Was? Was war mein Satz? Ah. Da konnte ich schon vorher machen. Ne? Ich dachte, es muss das viech erledigen, aber zum Glück nicht. Das jetzt heißt, zum Glück ist es nicht, als wenn die Gegner irgendwie zu stark. Nur halt, ich möchte halt Zeugs erreichen. Ja, ne, während wir hier drin sind, auch kaputt. Warum? So. Weiß, hat ist mir nicht im Weg, aber mir ein Grund, das nicht kaputt zu machen. Ne? Jetzt sieht so ein bisschen aus wie in Tales of Symphonia, aber auch irgendwie, weil nicht erst dieses futuristische und dann waren bei so einer Art Schloss. Ne? Was umgekehrt, ich weiß ja gar nicht. Ich habe nur einmal Tales of Symphonia gespielt, also Oder nicht. Hab ich natürlich auch irren. So, äh. Gott. Okay, das sieht eben ein bisschen verdächtig aus, hier, dieser irrsinnig lange Weg. Vielleicht will ich da noch nicht hin. <lacht> Wie er sich so umgedreht hat, so. Ich bin genau in dem Moment an dem vorbeigelaufen, jetzt <lacht> Als hätte er mich echt nicht gesehen, ey. Ja, ich weiß nicht, sind wir hier schon, haben wir hier schon alles jetzt gefunden? Nee, ne. und Leckerei. setzen mal mal ein. Eine Leckerei, ein Spezifik. So Boom. Schon sind wir wieder hier. ihr könnt mal ein paar magische Augen herausdrücken. hat wäre gut. Die, die geben mir nämlich gerade ein bisschen aus. so ich gehe noch mal zurück. Also könnt mir sagen, was wollte, aber so eine. Unglaublich lange Brücke irgendwie. Das schreit schon geradezu danach, dass jetzt irgendwie was passiert, wenn ich da drüber gehe. So, weiß nicht. Nicht Final Boss, aber wahrscheinlich irgendwie was so in der Richtung... Also nicht. Mini Boss oder so. Hätte ich diese Sachen kaputt machen können mit meinen äh, Dingen, mit meinen Ringen. Bevor ich den auf Level 5 gebracht habe. Ja, ne? Kristalle waren ja auch in dieser einen Kristall Dungeon. Die konnte ich auch schon kaputt machen, glaube ich. So Truhe ohne Kettenpanzer. Und gar ist mein Dings abgelaufen. Ja, muss definitiv noch mal hier raus. Äh, wird nicht stärker als meine dingens Ne. 290, 296. Oh, das war was du hast, okay. Mumbane ist auch schon. Ja, magische Kleidung ein bisschen mehr, aber Wenn nee. ich, ich irgendwie, kann ich irgendeine Wand kaputt machen nur so? So wie in Dark Souls da gab es glaube ich auch irgendwie einen so eine Feuerstelle. die eine versteckte Wand, war Was? ja ein moment ja, da sind doch gegner Hä? okay ich gehe erst noch mal ein bisschen zurück weiß noch nicht ob ich da alles hier erkundet habe oh, ich würde dann wahrscheinlich sowieso jetzt mal ein paar weil ich zurückgehen will und magische augen und so kaufen möchte weil, ja. Ich habe so ein sehr schlechtes Gefühl. Selbst wenn jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, ein keine Ahnung, kleiner Boss oder so kommt oder so. Ich nehme mir sehr stark an, dass wir mindestens irgendwie in ein neues Gebiet kommen mit, weiß nicht, neuen Gegnern und so. Und ich habe keine magischen Augen. Also ich kann die nicht erkunden. Ich kann die nicht analysieren. Ich meine, wir sind sowieso nur ein Ort hier, nicht abgeklappert, ne? So muss ich so oder so noch mal zurück. Wir sind, glaube ich, noch nicht äh, links nach oben gegangen. Wenn ich mich irre, Lipp. weiß vielleicht habe ich auch irgendwo hier eine Brücke mal endlich aktiviert. Ich benutzen kann da kann jemand nicht benutzen. Bin ich da in der Mitte schon hochgegangen. Also nicht mehr. Ne? Oh Gott. Ich merke, mein dings ist abgelaufen. Der ja, heilige Tränke muss ich auch noch kaufen. Okay, ich muss irgendwas anderes aktivieren, glaube ich. Man sieht ja aber noch so viel Teleporter, ne? Muss ja noch so viel dann. Ach so, äh. Muss ja noch so viel dann hier irgendwie zurücklaufen, um die ganzen Teleporter ja abzuschecken und um zu gucken, wo die hinführen und so. So, hier sind wir noch nicht hochgegangen. Zeig mal. Was es hier so Schönes zum Knabbern? Ja. Hm, da sind wieder, da ist der Truhe. also wieder so ein Ding, da ist auch eine Truhe. Die Soinks. Magische Auge, jawohl zu so blöd hatte ich jetzt gleich sowieso ausgehen um welche zu holen aber meine gebete wurden erhöht jetzt wahrscheinlich wieder zurück kann ich wahrscheinlich nicht benutzen sie nee. eine fette typ der steht jetzt genau da vorne und ich komme nicht dadurch so kommen ja spada. Sohn von spada ja ich habe ja ein paar spezifik und so eingesetzt und ein wundergummi genau deswegen hat juri so viele tp jetzt wieder uh. finaler sturm Boah, ich muss mal gucken ob ich irgendwie weil nicht alambic und also was hier ausrüsten kann ich muss gucken, ob ich dann was neues lerne eine veränderte art und den tödlichen schlag sehen ja, gut gemacht kann es mir nicht entkommen ist ein Fernangriff schlitz er war schon tot ich bin durch nichts durchgerannt Schlitz. Okay, warum tut das ist nicht weh wenn du so das machst du bist da du stehst jetzt genau davor vor gibt es jetzt nicht. steht genau vor der Truhe und ich komme da nicht ran. Ah, hilf mir, ich stecke fest und ich komme nicht mehr raus. Ah, oder so. Ich wollte eigentlich die andere Richtung schießen. Ich wollte alle Treppe. Ah, oh. ah, Schletz geblieben mein Gott, warum ist ein kerl immer so schnell mit seinen tp unten? kosten ja nicht so viel das ist das erste mal glaube ich er sich so nach oben dreht also uh. ja, ja. Oh, leckerei cool und grimmklaue Ah, da kann ich auch direkt wenn ich noch ausgeben ja mal gucken ob ich irgendwie die sachen erstellen kann terra zeichen Boah, ich auf so sachen die exklusiv nur für einige charaktere sind. ich habe das schon habe ich da hergestellt gott verdammt ja, dann haben wir ja auch alles erledigt hier ist auch nichts nee, nee, aber ne war nur ein teleporter äh, wo ich denn hin na gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal raus. Ich versuche mal, ob ich irgendwie was raushauen kann aus diesen grimm clown und große Zahnen des Löwens. Ich habe drei Stück von jeweils. Vielleicht kriege ich davon irgendwie noch eine gute Waffe hergestellt oder so. Oder irgendwas anderes. Und ja. Oh Gott. Ich sehe gerade, die sind direkt hier vor. Und dann im nächsten Part sehen wir uns dann wahrscheinlich wieder an diese Brücke, wie er wieder was ganz offensichtlich hier weitergeht. Ne? Also in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ähm, schuss Bis zur nächsten Folge, hoffentlich.